Nathaniel Adams Coles, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hieß, wurde am 17. März 1919 als Sohn eines Schlachters und späteren Predigers in Montgomery im US-Staat Alabama geboren Coles wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Das Klavier der musikbegeisterten Mutter bot ihm Gelegenheit, sein künstlerisches Talent schon als Kind auszuüben Zusammen mit seinem Bruder Eddie formierte er seine erste Band, die Eddie Cole Swing Stears, die hauptsächlich um Chaco auftrat 1937 heiratete er das Bandmitglied, die Tänzerin Nadine Robinson und er startete für eine kurze Zeit eine Solo-Karriere als Pianist in der Zeit zwischen 1937 und 1940 ließ sich Ned King Cole von Bass und Gitarre begleiten, woraus das King Cole-Trio entstand Die Band lieferte im Jahr 1941 ihre erste Single mit dem Titel Dead Arm Drive Up, die gleich auf der Top-Position der Billboard's Harlem-Hitparade landete im Anschluss gelangen der Band in diesem Jahrzehnt weitere Chart-Hits, wie zum Beispiel I For You 1942, Straighten Up and Fly Ride 1944, G-Baby, And Ego To You 1944, I Love You, For Sentimental Reasons 1946, oder Nature Boy 1948. Mit den Titeln aus den Jahren 1942 und 1944 schaffte die Formation den Durchbruch Sie beeinflusste andere bekannte Jazzer wie den kanadischen Pianisten und Komponisten Oscar Emanuel Peterson mit dem Aufkommen des Bebop und damit Nachlassen des Jazz in der Publikumsgunst zeigte sich auch Ned King Cole flexibel genug, auch wenn ihm viele Fans dies als Verrat ankreideten. Er widmete sich in den 1950er Jahren der populären Musik, namentlich dem aufkommenden Pop, der ihm aber auch ein neues Millionenpublikum bescherte. Mit dem Titel Mona Lisa gelang ihm unter neuem Bandname minus Ned King Cole und The Trio, im 1950 die Top-Platzierung in den Singlecharts. Danach nannte sich die Formation ohne Anhängsel nur noch Ned King Cole. Unter anderem trug seine weiche, aber etwas rauchige Stimme zu den Charts erfolgen bei Ned King Cole wurde in einem Atemzug mit Musikgrößen wie Frank Sinatra oder Dean Martin genannt Zudem engagierte er sich gegen Rassismus, den er, trotz seiner großen Popularität, selbst zu spüren bekam Der Musiker entwickelte, neben seiner unermüdlichen Songproduktion, im Laufe seiner Karriere eine ausgesprochenen live konzertaktivität die ihn auch außerhalb der USA in Europa, Asien und Lateinamerika berühmt machte Ab Mitte der 1950er Jahre mit dem aufkommenden Rock and Roll erinnerte sich der Musiker wieder an den Jazz, den er von da an wieder öfter spielte. Ned King Cole bekam 1956 als erster US-Farbiger mit afrikanischen Vorfahren eine eigene TV-Show, die aber schon im folgenden Jahr eingestellt wurde. In dieser Zeit veröffentlichte er auch das jazz After Midnight. 1958 war er in dem Kinofilm St Louis Blues, in dem er den berühmten Vater des Blues, WC Handy, spielt, zu sehen 1962 landete er mit dem Titel Ramblin' Rose, der auch mit Elementen des Country ausgestattet ist, seinen spektakulärsten Hit die Karriere des Musikers endete drei Jahre später.Net King Coles start am 15. Februar 1965 im Alter von 45 Jahren an Lungenkrebs in Santa Monica, Kalifornien Posthum wurden 1992 das neu aufgenommene Remake Unforgettable mit dem Grammy in der Sparte Best Record of the Year ausgezeichnet Kohl sang den Titel zusammen mit seiner Tochter Natalie aus zweiter Ehe mit der Sängerin Marie Ellington bereits 1952.